Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Martin, was haben wir die Woche? Wir haben Stolperfallen, Wettschulden und düstere Zukunftsbilder. Spannend. Martin, was war los für Schwarz da die Woche? Der Kickel hat eine Schrecksekunde gehabt. Wieso? Was war ja, das? Ich habe jetzt gestolpert. Über was ist der Bärme gestolpert? Nicht über die Politik, über Steckdose im Bundeskanzleramt. So was Banales. Ja, er hat ihn erfahren. Er hat ihn Nein, erfahren. Gott sei Dank. Ja. Der beste Innenminister aller Zeiten. Laut Strache. Eben. <lacht> Für die nächsten Jahre. Oh oh, was heißt das? Naja, die Köstinger meint ja, die Koalition sollte 2022 noch fortgesetzt werden. Oh Gott, ist das nur eine Fantasie in einem Postschwangerschaftsstress? Nein. Oder meint sie das ernst? Sie meint es ernst und bei der Qualität der Opposition wird sie Recht behalten. Gibt es irgendeine gute Nachricht, auch noch die Wochen? Das kommt drauf an, wie du wählst. <lacht> der Hofer hat angekündigt, uh -oh, ja. er tritt natürlich fix bei der nächsten Bundespräsidentenwahl an. Ist der von der Bellen schon tot oder was? Nein, nein, aber in ein paar Jahren wird er dann nicht mehr antreten und der Hofer tritt an. Aber die heute hat mich enttäuscht. Wieso das? Die Tagespresse, auch so eine seriöse Quelle, hat es ja eigentlich besser zusammengebracht. Okay. Die haben geschrieben, Hofer garantiert auch nächste Bundespräsidentenwahl anzufechten. <lacht> Was das mir ein Kollege gesagt hat? Ja. Was ist die Lieblingstaste vom Hofer auf dem Telefon? Tauchst schwer, keine Ahnung. Die Wahlwiederholung. <lacht> Was haben wir in dieser Woche von Trump gehört? Ja, ähm, anfangen möchte ich die Woche nochmal mit einer Trump-related-News. Okay. Ich möchte der Werbeagentur von der Talia meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen, ihr habt das sehr gut gemacht. Sie haben nämlich die Heute eingepackt wieder, mhm. Titelseite, mhm. und zwar mit einer Donald, Donald Trump-Aussage. Mit welcher? Äh, Donald Trump liest nicht gerne. Ah, ja. Aber sie haben sich ihrer äh, Bildungsaufgabe sind sie sich bewusst gemacht, als Thalia natürlich, mhm. und sie haben natürlich schon Welt, bleibt wach. Erinnert mich ein bisschen an den Erwin Pröll. Wieso nicht? Der hat im Interview behauptet, der hat nur ein Buch gelesen, der Schatz im Silbersee. Mmh. Ob er es bei Talia gekauft hat, weiß ich jetzt nicht. <lacht> das freuen wir uns nächstes wenn wir sehen. Genau. <lacht> Gut, aber ob man es gern wisst oder nicht, ist eigentlich, Irrelevant. Ein Spruch wie, Wettschulden sind Ehrenschulden, sollte man kennen, oder? Ja, natürlich. An Amerika. Und beherzigen. Vor allem beherzigen, genau. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn er das nicht tun würde. Und so ist er diesmal. Er hat eine Wette gehabt mit einem wo Elizabeth Warren, mhm. sie hat gesagt, sie hat indianische Wurzeln, er wettet eine Million Dollar, dass sie es nicht hat, mhm. Sie hat es beweisen können. Mhm. Und was macht der Trump? Ja, zahlen. Nicht zahlen natürlich. Warum? Keine Ahnung, weil der Trump ist. Hat er schon von Fake News gesprochen? Noch nicht, aber das wird schon noch kommen, bin mir sicher. Okay. andere Geschichte. Religion. Mhm. Ist ja frei. Jeder sollte mit Gott und sich im Reinen sein, wie er aber sie gerne mag. Da habe ich nichts dagegen. Aber in dem Fall muss ich sagen, ist vergebene Liebesmühe. Es gibt nämlich diesen Pastor, äh, Andrew Bronson, mhm. der war zwei Jahre in der Türkei eingesperrt, mhm. ist jetzt frei, ja. ist ins Weiße Haus, mhm. hat den Trump besucht und betet für ihn. Mhm. Und er betet für ihn, dass er übernatürliche Weisheit bekommt bei Trump und den Mut für Wahrheit einzutreten. Das finde ich sehr intelligent. Was? Ich ja. Gott ist der Einzige, der das beim Trump nur richten kann. Ich habe dich ja schon ein paar Mal gefragt, aber heute wieder. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Genau. Und was hast du gelernt die Woche? Google weiß alles von mir. Alles. Okay. Wieso Und das besser? ist nicht immer gut. Und wie kommst du jetzt drauf? In Peru hat sich jetzt ein Mann scheiden lassen von seiner Frau, weil er einen Weg gesucht hat auf Street Views mhm. und da hat er auf dem Foto sehr frau gesehen. wie es mit einem anderen Mann rumturtelt. Okay. Und das Pikante, mhm. diese Aufnahmen sind aus 2013. Somit ist wegen Google eine fünf Jahre lang funktionierende Affäre aufgeflogen. Mhm. Google weiß echt alles von dir. Ich schaut so aus. Was hast du gelernt die Woche? Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, da hat ein Lottospieler vergessen, dass er seinen Lotterschein schon aufgegeben hat, und hat den gleichen Nummer ausgefüllt, ich weiß, du kennst das ja, gleichen Zollnomen, ja, und jetzt hat er doppelt gewonnen. Und deine Erkenntnis? Vergesslichkeit kann sich auszahlen. Das ist doch einmal ein Hoffnungsschimmer. Und mit dem schicken wir euch in die nächste Woche. Liebe zu zuschauer vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise Wann sehen wir uns? Montag, 20 Uhr. Auf Okto. Wo sonst? Eben. Also, bis dann. Ja. ja, und ihr lieben Internetmenschen, auch von euch, vielen Dank fürs Reinschauen. Ihr müsst natürlich, oder wir hoffen, ihr tut's. Was? Liken, teilen und kommentieren. Ganz genau. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder, am Sonntag, 18 Uhr. Ja. Bis dahin. Ciao.